Mit der Schlagerstrandpartie sollte Florian Silbereisens 40. Geburtstag sowie sein 30-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert werden. Doch die Show entwickelt sich zum Desaster. Auf Twitter regt sich Widerstand und der Schlagerstar gerät unter Beschuss. 40 Jahre alt, davon seit 30 Jahren auf der Bühne, das musste gefeiert werden. Florian Silbereisen hatte deshalb zur großen Schlagerstrandpartie in der ARD geladen doch der Abend entwickelte sich zum Desaster. Zumindest wenn es nach den TV-Zuschauern geht. Diese machten auf Twitter ihrem Unmut über die Show von und mit Florian Silbereisen Luft. Florian Silbereisen? Eklar um, Schlagerstrandpartie. 385 Tage sind seit unserer letzten großen Eurovisionsshow mit Publikum vergangen. Rief Florian Silbereisen dem Publikum zu Beginn noch gut gelaunt entgegen. Aber heute hat das Warten endlich ein Ende. Unter Palmen und bei Sonnenuntergang feierten seit längerer Zeit auch wieder Fans live mit ihren Schlagerstars. Beatrice Egli, Stefan Moros, Andy Borg und Co. waren unter anderem zu Gast. Schlagerstrandpartie, ohne Helene Fischer. Gästeliste enttäuscht TV-Zuschauer. Doch für die TV-Zuschauer fehlten ein paar bekannte Namen auf der Gästeliste. Helene Fischer Roland Kaiser und Maite Kelly hätten dieser Show gut getan. Hashtag Schlagerstrandpartie, erklärte ein TV-Zuschauer auf Twitter. Insgesamt eher schwach und kringe. Nächstes Mal bitte andere Gäste. Danke Hashtag Schlagerstrandpartie, fand auch dieser Zuschauer. Ich habe extra einen ganzen Abend die Hashtag Schlagerstrandpartie geschaut und habe Helene nicht bekommen. Wann hat sie dann ihr Show kommeback. Erst bei der Hashtag Helene Fischer Show, zeigte sich dieser Fan enttäuscht. Spott und Heme ernteten vor allem Stefan Meross und seine Frau Anna-Karina Woitschak für ihren gemeinsamen Auftritt mit Florian Silbereisen. Denn während Karina im sexy roten Abendkleid die Bühne betrat, versteckten sich Stefan Möross und Gastgeber Silbereisen im knallgrünen Froschkostüm. Zu viel für die TV-Zuschauer. Sie wollte zu ihrem Auftritt Frösche und das bekommt, mein Schatz, Anna-Karina. Natürlich sind da drinne Flori und ihr Gemahl. Hashtag Party, twitterte ein Zuschauer. Auch ein anderer User teilte ein Foto der beiden Frösche und kommentierte, wie viel Kringe wollt ihr? ARD? Hashtag Wenn die motto swinger Party wieder eskaliert. Hashtag Amüsierte sich ein Dritter über den fragwürdigen Froschauftritt des Trios. Kringe pur bei der #Schlagerstrandparty. Ross Anthony für Outfit verspottet. Doch das war längst nicht der einzige bizarre Auftritt des Abends. Für Kopfschütteln sorgte auch die Performance von Florian Silbereisen und Ross Anthony, die mit XXL-Schwimmringen auftraten. ARD? Flori wie seltsam soll dein Geburtstag werden? Flori! Ja Hashtag Schlagerstrandpartie, witzelte ein Twitter-User. Ross Anthony bekam dabei nicht nur für den merkwürdigen Auftritt sondern auch für sein Outfit sein Fett weg. Die härteste Arbeit bei der Hashtag Schlagerstrandpartie leistet heute dieser Kummerbund. Kommentierte ein Zuschauer mit Hinweis auf den etwas zu engen Kummerbund des Sängers. Was ist mit seinem Anzug passiert? Wir zahlen doch schon mehr Rundfunkgebühren. Hashtag Schlagerstrandpartie, wunderte sich ein anderer. Doch wie bringt es ein Twitter-Nutzer treffend auf den Punkt? Hauptsache die Leute hatten Spaß. Hashtag Schlagerstrandpartie. Denn Musik bleibt eben immer noch Geschmackssache.